Bezieht der Emil eigentlich Förderungen? Braucht er ja nicht. Der Emil treibt vehement seine Forderungen ein. Hofer, mir gehen diese Schmarotzer so dermaßen auf den Geist. Warum tauchen die eigentlich immer bei uns auf? Du weißt aber schon, dass ich das keiner aussucht. Die flüchten vor Krieg, Hunger, dem Tod. Aber ich meine doch diese Krisengewindler. Bei jeder Krise verdoppeln, verdreifachen, das heißt vervierfachen den Ruckzuck, ihr Vermögen. Neidisch? Geh bitte. Nicht einmal ein bisschen. Es hat Kassen. wir brauchen Masken. Ich habe Masken, stelle ich gerne zur Verfügung, natürlich zu Marktpreisen. Sie wissen ja, Angebot und Nachfrage, der Markt regelt eben den Preis. Und ich mache die Regeln nicht. Es ist eben, wie es ist. Die neue Lieferung Masken hat einen Produktionsfehler. Die schützen nicht so, wie sie sollten. Was machen wir jetzt? Wegschmeißen? Na nichts. Verschenkt man Bedürftige. Man hat ja ein Herz. Ja. Tue Gutes und rede darüber. Imagepflege gehört heute eben dazu. Ja, aber gerade das Image hat sehr gelitten in letzter Zeit. Du, ein guter Geschäftsmann schaut eben drauf, dass er Gelegenheit nutzt, damit die Aktionäre zufrieden sind und schließlich muss er auch seine Boni verdienen. Tragisch, dass die Preise so steigen, aber so sind halt die Regeln. Der Markt regelt eben den Preis und ich mache die Regeln nicht. Nur weil wir deshalb ein bisschen was verdient haben. Das kann man ja so keiner zum Vorwurf machen. Schließlich sind wir ein börsennotiertes Unternehmen und müssen uns dem internationalen Wettbewerb beugen. Staatliche Hilfe für systemrelevante Unternehmen? Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ja, wir hier, wir sind systemrelevant und brauchen Hilfe! Du bist du f. Ja, als Systemrelevanter lebt man ganz gut. Da macht man unverschuldet Übergewinne, da bekommt man Steuererleichterungen und Sonderförderungen. Ja, so lässt es sich leben. Also möchtest auch gern systemrelevant sein? Du, mir würde da ein Verein schon reichen. Vereine sind systemrelevant? Man kommt immer darauf an, mit wem sie zu tun haben oder eben nicht zu tun haben. Diese Förderung hat unser Verein vollkommen zurecht bekommen. Nur weil unser Vereinszweck die Förderung der Landjugend im Sinne des Wertesystems der Volkspartei ist, haben wir noch lange nichts mit der Volkspartei zu tun. habt euch keiner, ihr müsst es zurückzahlen. Sofort! Gebt bitte! Lasst doch unsere arme Landjugend in Frieden. Die können sich doch nicht mit ein paar in Saraten über Wasser halten. Schaut euch lieber die Asylbewerber an, wie viel Geld die ungerechtfertigterweise kriegen. Natürlich, da wird wieder die Keule ausgepackt. Jo, könnt ja irgendwer dem Snowdreckiger kicker ein paar Netsch mehr kriegen, das musst du schon verstehen. Ich verstehe nur, dass diese Schmarotzer uns noch Strich und Faden bescheißen. Mag sein, das machen sie aber vollkommen legal. Toi, toi, toi. toi, toi.